Willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute werden wir mal wieder was backen. Wir haben es tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht. Ich zeige euch heute ein einfaches Rezept und zwar Pizza -Muffin. Auf jeden Fall, bevor wir anfangen, zeige ich euch erstmal, was man alles dafür braucht. Also, wir brauchen 250 Gramm Mehl. Dann ein Teelöffel Backpulver. Ich habe hier schon ein Teelöffel. Dann ein Teelöffel getrocknetes Oregano. Dann geschmolzene Butter 115 Gramm. Dann 250 Milliliter von Milch. Dann zwei Eier. Zwei Esslöffel passierte Tomaten. 115 Gramm geriebenen Käse. Und zu guter Letzt 150 Gramm. Salami, klein geschnitten. Und was wir alles noch brauchen, wir brauchen einen Messbecher, einen Schneebesen, ich weiß nicht, wie das so heißt, aber cooler Name. Und dann noch so ein Pinsel. Bevor wir mit dem Teig anfangen, müssen wir erstmal den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Also, let's go! Ich mache jetzt den Backofen an, aber mit Aufsicht von meiner Mama. Euch rate ich auch, das immer mit Erwachsenen zu machen, weil ein Backofen ist kein Spielzeug und man kann sich da immer verbrennen. Also zuerst auf 190 da. und auf Unluft. auch schon endlich mit dem Zeit beginnen. Also zuerst brauchen wir Mehl. 250 Gramm, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Jetzt machen wir erstmal eine Mischung und da gehört Mehl, Backpulver und Oregano. Das ist nicht eigentlich alles. Also, das riecht echt, echt gut und das riecht auch wirklich nach Oregano. Oh, das ist stark. Und jetzt geht's am Verwischen. Mache ich immer, wenn ich mit Mehl arbeite. Jetzt nehme ich erstmal ein Messbecher. Und jetzt für die zweite Mischung brauchen wir Butter, Milch, zwei Eier und zwei Esslöffel passierte Tomaten. Erstmal nehmen wir Butter. Dann Milch. erst in eine Schüssel, damit ich sehe, ob die Eier gut sind oder schon schlecht sind. Ich bin professionell. Endlich aufschlagen. Doch, der ist ja gut. Da ist eine kleine Schau. Du gehst weg. Sehr, sehr gut. Und keine Schale. Das gehe ich ganz kurz wegwerfen. Leute, ich würde euch am besten empfehlen, wenn ihr was, zum Beispiel jetzt Eier, aufgeschlagen habt, dann könnt ihr es sofort wegwerfen, weil dann habt ihr weniger zum Aufräumen. Jetzt hier rein mit den Eiern. Und was jetzt machen? Halt stark. Ähm. Hm. Okay. Das war ganz einfach. Das war nicht so schlau, das hätte man auch hier oh. rein machen können. Oh. Aber ich glaube, das waren schon zwei. Ich glaube, das waren schon zwei, oder? Bestimmt. Jetzt. Ja. Kannst du den Löffel ablecken? Nein. Jetzt mit einem Schneebesen alles verrühren. Soll ich dir helfen beim Rühren? Nein, ich bin doch schon auf wie mit, mit dem passierten Tomaten. Ja, ich hab's gesehen. <lacht> und jetzt, diese Flüssigkeit kommt hier rein und danach wird es zum Teig. alles gut verrühren. So, wenn wir das alles gut verrührt haben, dann soll das ungefähr so aussehen. Und das riecht sehr gut. Und jetzt kommen die restlichen Zutaten. Und zwar Käse und kleine Salami. Zuerst Käse. 115 Gramm. Und jetzt alles gut verrühren. Jetzt, jetzt verrühren. So, ich habe jetzt alles hier gut verrührt. Und jetzt werden wir, also das packen wir jetzt erstmal beiseite. Und jetzt nehmen wir unsere Form. Und dann nehmen wir unsere Wetter die geschmolzen ist, unser Pinsel und dann werden wir hier alles gut verteilen, damit es nicht angekommen sei den Salben. Jetzt haben wir hier unser Teig, unsere Suppenkelle und jetzt nehmen wir was vom Teig und dann packen wir das hier so rein. jetzt alles hier in die Förmchen reingefüllt, so sieht das jetzt aus und das kommt jetzt in den Ofen für 20 bis 25 Minuten. Meine Mama hat es jetzt in den Ofen gestellt und jetzt werden wir erstmal den Timer stellen. Ähm nicht so, dann tun wir jetzt hier und dann 20 Minuten. Und solange werden wir jetzt den Dip machen. Let's go! So, jetzt machen wir den Dip und dafür brauchen wir Salz, Pfeffer, etwas zum Rühren, einen Löffel zum Probieren und passierte Tomaten. Dann machen wir jetzt erstmal auf wieder und alles. Ah, ja, okay, nicht alles. Das reicht erstmal, weil wir können immer wieder einen Dip machen. Und jetzt nehmen wir erstmal mit Salz. Ich glaube, das mache ich erstmal auch den Dafür. Das reicht erstmal. Und ein bisschen Pfeffer. Und jetzt erstmal verrücken. Jetzt würde ich es erstmal mal so probieren. Mhm. Irgendetwas etwas fehlt. Vielleicht Oregano? Und danach können wir noch. mitprobieren. Hm. Oh, der Timer! Die Muffins sind fertig. Wollen wir mal gucken, wie die aussehen? Ja. Und das packe ich schon mal. Wir haben jetzt die Muffins hier rausgeholt. So sehen die aus. Wir haben die gerade noch abkühlen lassen, weil die waren, oh, die waren so heiß. Aber jetzt nehme ich mir einfach mal einen. Schaut mal, wie die aufgegangen sind. Gleich werde ich nochmal mit dem Messer die hier durchschneiden und dann werden wir sehen, wie die innen drin aussehen. So sieht es innen drin aus. Aber noch ein bisschen heiß, aber egal. Heiß? Und wie ja. schmeckt die Salami? <lacht> und jetzt kannst du das Ganze doch einmal hier so reintippen und erzählen, wie das Ganze schmeckt. So zum Beispiel jetzt noch Tomatensaft oder so. Mhm. Tolle Beschreibung. <lacht> mhm. Schmeckt aber gut? Mhm. Gut oder sehr gut? Sehr gut. Ich, will, ich gebe den eine 10 von 10. Klar, hast ja auch du selbst gemacht, ne? Aber wenn auch du es machen würdest, würde ich auch 10 machen. Mhm. Also meinst du, man kann das auf jeden Fall wiederholen, ja? Ja. Und das kann ich euch auch sehr empfehlen. Und die sind auch mega, mega einfach zu machen und richtig schnell. Das stimmt. Und die sind auch mega knusprig. Video gefallen hat, dann lasst doch einen großen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die ersten seid ihr meine Videos gucken. Und Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mehr solche Bug-Videos machen soll. Tschüss, bis zum nächsten Video und ich werde jetzt erstmal kosten. Und ich habe euch alle lieb. Tschüss!